Willkommen zurück zu Yoshis Crafted World. Heute werden wir die ganzen Schnüffelchen fangen. Und ein paar Nebenquests machen. Also keine neuen Level heute. Aber das muss ja auch nicht immer sein. Aber dann zwar äh, mag ich diese, diese, diese Quests nicht. Und die müssen dann auch mal wieder nicht sein, so. Weil ich mag die nicht. Also, naja, es geht. Die sind jetzt nicht so schlimm, aber. Ja. Ich mag sie halt einfach nicht. Okay, du bist einfach. Äh. Äh. Dachte ich. Warte, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt hin? Ah. <lacht> okay. Wo ist der? Ah, Hilfe. Wo bist du? Der war Doch hier. Da ist er. Hat sich dahin versteckt. Zack. Habe ich dich. Okay. Den ersten Namen war. Warte, also hier geht's zurück das machen? Gibt es nicht noch einen anderen? Ähm, zack. Okay. leben braucht jetzt nicht. Nee, ich denke mal, hier ist nur der eine an diesem Bereich. Nur aufpassen. Ich spiele heute den blauen hier yeah. den hellblauen, den ganz, ganz hellblauen. Es gibt noch einen dunkelblauen, der ist leicht anders. <lacht> Keine Ahnung, warum es zwei Blau-Varianten gibt und ansonsten alles andere nicht. Ich nicht verstehe, was ich meine. Verdammt, ich brauche den Cooper. Oh Gott, äh, da, hier sind Coopers. Nein, ich brauche ich. Dankeschön. So schnell. Äh, ja, Zack. Und dann, oh, der Arme. Falls ich heute ein wenig mich komisch anhöre, dann tut es mir leid. Äh, ja, dann, ja. No explanation. <lacht> Ich bin mit dem, mit dem Lila-Laster. Wir haben ja letztens mit dem... Oh, verdammt. Ich glaube, wir haben letztens auch mit dem gelben Laster gespielt. Ich denke mal schon. Und deshalb dachte ich mir, joh, ich bin jetzt mit dem Lila-Laster. Passt auch ein wenig so. Hellblau und Lila. Sieht schon ganz nice aus. Fidisch. So, So. Äh, wo ist der Letzte? Wie viel Zeit brauche ich, ich eigentlich? 3, 3,30. Oh, Mann. Nicht gerade viel. Man hört ihn ja bellen. Muss ich nur darauf achten. Dass ich ihn bellen höre. Oh Gott, ich glaube, ich habe ihn verpasst. Wenn das sei, ich glaube, hier kommt gleich das Ende. Oh no. Wo ist der? Ah, hier ist das zum... Ah, ich weiß, wo wir sind. Ja. So, weg mit euch. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hier ist er nicht... Ich höre ihn, ich höre ihn! Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Nee, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich höre dich doch! Sag im Hintergrund, im Hintergrund! Ich habe dich gesehen! Hey, hey, hey! Bleib stehen, bleib stehen! Bleib stehen! ihn! Wo ist er? Er ist doch hierhin gelandet. Oder nicht? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr! Er ist einfach so verschwunden! <lacht> wow! Wo ist er? weiter hinten ich will dann wirklich nicht mehr kann man hier nicht irgendwie nach unten verdammt ja Zeit habe ich nicht mehr geschafft oh er wäre hier gewesen okay dann weiß ich das jetzt das nächste Mal und äh, dann werde ich kurz äh, das Ganze äh, schnell machen aber diesmal mache ich das anders weil letztes Mal habe ich es nämlich nur so gemacht, dass ich, äh, zum Beispiel jetzt beim Losloslowschi, da habe ich das alles rausgeschnitten. Ähm, da muss man einfach alles schlagen. <lacht> keine Ahnung, was ich da sagen soll, aber ich dachte halt, ja, das brauche ich nicht zeigen. Aber dann, hätte ich das Video fertig hatte, und ich dachte mir so, ja, ist eh schon viel zu lang, musst du das zeigen. Aber dann dachte ich mir, okay, vielleicht doch zeigen. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, ich nehme das jetzt noch auf und mache ein Speed jetzt dadurch. Äh, keine Ahnung, ihr werdet schon sehen, was ich mache. Eigentlich ziemlich einfach. Okay, yeah. Eigentlich gar kein Problem. Das Ding war halt einfach nur im ersten Land dass ich dachte, der wäre halt schon viel weiter bei mir. Also halt viel weiter. Die werden einfach alle viel weiter aneinander so. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll aber auf jeden fall machen wir weiter mit dem piraten -Pier. da fangen wir jetzt an die nächsten drei zu suchen warum auch immer die alle auf einmal da sind was, was machen die überhaupt hier alle warum sind die überhaupt hier ich verstehe das nicht warum na egal ich weiß nur dass ich drei äh, ich meine äh, vier schöne sonnenblumen haben will Und die hole ich mir Also, wo seid ihr denn? Wo seid ihr, wo seid ihr? Ja, reicht auch schon. Ich habe jetzt keine Zeit. Wie viel Zeit? Drei Minuten, damn. Viel ist das nicht. Hm. Lasst mich alle mal in Ruhe. Dankeschön. Ich merke auch gerade, ich habe ein wenig Halsschmerzen, irgendwie. Also nicht, nicht wirklich, aber also wie soll ich das sagen? Also ich habe nicht wirklich Halsschmerzen, aber. Man merkt ja, dass meine Stimme irgendwie wirklich komisch ist. Tut mir leid. Aber wo bist du? Oh. Das war ja einfach. Sie ist quasi zu mir hingelaufen. Haben dich die anderen gemobbt? Ja, die waren voll böse zu mir. Oha. Gibt es mal Popo-Klatsch? Wo sind die? Ha? Da bist du. Ich komme zu dir, Alter. Oh, warte. Ich muss hier so rein. Oder? Oh! Das ist ja cool. Oh, das ist ja richtig cool. Kann sich da nicht verstecken, ja? Ich weiß es nicht, der ihn gemobbt. Das war der letzte. Ach so. Okay. Dann werden wir mal die letzten suchen. Wo ist er denn? Der Bösewicht. Der euch alle mobbt. Finde ich nie okay. Können wir einfach mobben? Hallo? Geht's noch? Wo ist er denn? Ich schätze mal am Ende. Muss aber genau zuhören, nicht so viel labern, damit ich sein. Ja. Wo bist du denn? Wo bin ich denn, Mängelner? Da bist du. Hessen ja noch einfacher als vorher, finde ich. naja, einfach ducken. Ich bin nun alle. Lieferung. bim Lieferung. tschu, hab ich dich? Ich war das nicht. Ja ja, ich war es alle nicht. Der hat uns gemobbt, der erste. Ach so? Ja? Mensch, Mensch. Also, äh, der eine sagt. Äh, die anderen beiden war's, der andere sagt.. Äh, der andere sagt, der dritte war's. Und der dritte sagt dann der erste war's. Hm, wer war es dann? Schnuffel du darfst entscheiden. Ich weiß es nicht. Ich habe in Folge auch Pucci Puffs gesagt mit dem F, aber die ja, heißt Pucci puffs und im Deutschen hört sich das an wie Puchi pups wenn man das so aufschreibt. Das finde komisch, aber die heißt Pucci-Pups. Kleine Puppies. Pup-Pups. Nicht Pups, Pups. Ja, okay, gut. So, Quests. Ich habe nur eine Bitte. Ich benötige ein Piratenschiff. Ich bin sicher, das findet man auf der Rückseite des Hafens. Einfach mal am Eibe werfen. Okay. Ist hier der Hafen? Nein, ich sehe nicht. Ist hier das Hafen? Piratenpier. Ja, wird so sein rückseite ah ich sehe es schon auf dem Thumbnail, auf dem Thumbnail. ja auf dem Thumbnail dieses levels so ja mich schon auf. Oh, ich nehme jetzt gerade schon zwölf minuten auf für euch ist es wahrscheinlich erst dass mich lügen Sie macht schätze ich jetzt mal ich weiß es nicht du bist es nicht hier ne doch Wait, what ne du bist es nicht Achso, eins will er denn. Okay, eins mit keinen Shy Guys drauf. Ich, ich komme hier nicht hoch. So jetzt. Äh, eins mit keinen Shy Guy drauf. Das vielleicht? Das ist es auch nicht. Ich versuch's einfach mal. Ich kann jetzt doch einfach mal gar nicht. Ja, dann äh, könnt ihr mal live miterleben. Bist du es? Nein, du bist es auch nicht. Ja, aber ich werde die nächste Mal, denke ich, auch wieder rauskarten, das meiste. Ich, ich entscheide mich, ich wechsle immer ab, so rausschneiden, nicht rausschneiden. Keine Ahnung. bin so ja komische weiß Okay, du bist es eh nicht. So, wo ist es denn? Was könnte es nur sein? Bist du es? Du bist es auch nicht. <lacht> was ist es denn? Ah. Ja, ah, ist mir egal. Schnuffel, ich brauche ich nicht. Schnuffelchen, was auch immer. Ähm, hm. Du bist es auch nicht, ne? Ja, Nein, die kann ich auch nicht abschießen. <lacht> ah! Du bist es! Yaps! Juhu! Okay. War nicht schwer. Ah, alles klar. Okay. Na dann passt ja alles. So. Was willst du noch? Juhu, Piratenschiff gefunden. Nun, dann darf ich wohl das überreichen. Immer wieder das gleiche. Juhu. Ich habe noch was für dich. Ich möchte gerne einen Tintenfisch haben. Es gilt, jeden Winkel zu erkunden, um den Gesellen auf der Rückseite zu entdecken. Einfach mit einem Ei bewerfen. Habe ich den nicht auch gesehen? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Oh, das war nicht hier. Na dann habe ich ihn nicht gesehen. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Machen es auf jeden Fall erstmal. Ich glaube, ich kratte jetzt auch. Wir sehen uns gleich. <lacht> ihr wollt mich doch veräppeln, oder? <lacht> Seht ihr ihn? Er ist direkt im Vordergrund. Ich suche ihn zehn Stunden lang. Musste mehrmals von vorne machen. Nein, ich will schon gerne beenden. Und ich finde ihn einfach nicht. Jetzt habe ich ihn aus Zufall hier im Vordergrund gesehen. Ich dachte, er wäre im Hintergrund. Ich muss auf beides achten. Vordergrund und Hintergrund. Wann checke ich das endlich? Ja. Jutin wie Kunden. Hier, ich schicke die Blume. Das war gerade eine komische Stimme von ihm. Sorry. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige eine Damm, ein Dampfboot. Sowas habe ich auf der Rückseite des Hafens gesehen, aber mehr weiß ich nicht. Einfach mit einem Ei bewerfen. Juhu, noch mehr. Hier? Hier. Okay. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, okay. Das war nicht schwer. Kurz nach dem Checkpoint. Und ja, das, das war ziemlich kurz. Okay. Hätte ich eigentlich gar nicht cutten müssen, aber <lacht> wusste ich ja nicht. So, war es das jetzt? Hast du hast noch mehr. Du und Dampfbot. dann hier kriegt eine Blume. Oh, was ist meine Stimme los? Ich muss ich muss gleich eine Pause machen. <lacht> Äh, kannst du noch äh, fünf kleine Streifenfische Streichenfisch, fangen? Äh, diese Racker tummeln sich gerne auf der Rückseite der Meeresgrund. Insgesamt fünf Stück. Okay, ich weiß schon, wo die sind. Ich brauche da eigentlich gar nicht cutten. Die sind nämlich direkt an dem Tor. Ähm, ihr werdet es gleich sehen. Ich werde jetzt auch gar nicht cutten. Weil ich weiß, wo das ist, ja. Nächste Folge wird, by the way, ein Together sein. Äh, ich habe nämlich, ähm, das ist so beschlossen, jede zehnte Folge, ähm, oder, nee jede fünfte Folge, also fünfte Folge, zehnte Folge, fünfzehnte Folge, was auch immer. Jede fünfte Folge halt, ähm, together zu machen, also halt, dass ich mit meinem, äh, mit, mit meinem Bruder das Spiel spiele. Ja, ähm, dann seht ihr zumindest auch mal hin und wieder mal den Together-Modus, da ich mich ja halt dann zu entschlossen habe, das äh, hier als größtenteils einzelplayer Play zu machen. Ja, ich denke, das ist ganz okay. So, hier ist es. Richtig? Richt, richtig? Ja, hier. Hier bist du. Ah, hier ist nur einer. Hier ist nur einer? Ich dachte, die meinte die, die ganzen hier. Oh. Na, dann, dann, sehen wir uns gleich, wenn ich die gefunden habe. Zwei. Drei. Oh, ganz gut versteckt. Vier. Oh Gott. Ich hab's. Ich, ich sehe es. Ich, ich habe extra hier nachgeguckt, vielleicht ist hier doch noch einer. Ich, ich bin vorhin nämlich nochmal den ganzen Weg zurückgekranzt. Seht ihr auf dem Timer, 6 also Minuten. Hab ich so gestampft, also ja, wird hier eh nichts sein. Nee, natürlich wird hier nichts sein, ist ja nur im Hintergrund was. Oh Gott, egal, ich habe alles ohne Internet gefunden. Wisst ihr, wie schwer es ist, sowas im Internet nachzusuchen? Solche Rätsel, ja? Sowas kann man im Internet einfach gar nicht nachgucken. Ja, äh... Ich hoffe, ich kann mit meinem Let's Play trotzdem irgendwie helfen, dass Leute dann da hier nachgucken, was ich... Juhu, ich hab sie ja nicht für alle wieder beisammen. Juhu, schön, Hier, kriegst du Blume. Danke. Äh, war das bitte hier? Äh, ja, das war's. Okay, juhu! Alles voll mit Blumen, juhu! Hurra, alle in Octodox gefunden! Okay. Was jetzt nun heißt, dass wir. Nee, nee, nee, nee, nee, wir gehen nicht weg. Wir gehen jetzt drehen am Rett. Wir kaufen nämlich alles leer. Und gucken mal, was es hier alles für, für wunderschöne Kostüme gibt. Ja. Und jetzt alles, was es hier, hier gibt. Okay, was können wir? Alles. Wir haben alles, ne? Sollte alles gewesen sein. Okay. Blaue Kaffeesahne, okay. Was? Kaltwasserbottich, bitte was? Leuchtturm, sieht nicht unbedingt krass aus wie ein Leuchtturm. Piratenschiff, oh, uh, cool. Das ist ja richtig cool. Herr blauer Fisch, das ist auch ganz cool. Lila Fisch, ja, warum nicht? <lacht> äh, Kugelfisch, close enough. Uh, flaschendeckel okay und ein wasserrad What? okay interessant hier war der auswahl von den kostümen sehr interessant muss ich zugeben so welches nehmen wir denn jetzt ähm, warte bevor ich eins auswähle vollständig Juhu! Hat die ganze welt komplett aber bevor ich eins auswähle würde ich kurz gucken was war nochmal mal die nächste welt oder was muss ich in der nächsten welt machen noch mal? Ähm, was das? Was ich würde mich gerne in dieser Folge jetzt noch packen, also hier dies reinpacken, die beiden Schnüffelchen und ähm, die Quests von ihm und dann war's das heute. Kurze Folge, ich weiß, aber für mehr schaffen wir halt nicht. Wenn wir dann in der nächsten Folge jetzt, ja, Two-Player machen. So, aber ich will erstmal mein Outfit ändern, und dann sehen wir uns gleich, wenn ich hier in den beiden Leveln die Schnüffelchen suche. Oh Leute, ich habe die ja schon alle. Oh, na dann, dann brauche ich das ja gar nicht machen. Okay. <lacht> dann würde ich sagen, fangen wir an ähm, mit den Quests machen und dann machen wir noch Lustlos Lust, Yoshi. Damit ich mich erst am Ende quälen muss. Und diesmal werde ich, denke ich, die Lustlos Lust, Yoshi auch reinschneiden. Mal gucken. So, ich habe mich hier für die kaffee sein entschieden, weil, äh, weiß ich nicht. Ich dachte halt, war das Level so schön mit Sonneeffekten. ist, dachte mir so, ja, schöner Morgen mit Kaffee trinken, keine Ahnung. Ich brauche Untensilien, aber wo waren sie noch gleich? Ah ja, lustlos Lust, Land. Los geht's! Ich benötige eine Krone! Was ein Froschkönig halt so trägt. Einfach mal ein Ei bewerfen. Ah, das weiß ich ja, wo das ist. Also bis gleich. Okay, Leute, bevor ich anfange. Oh mein Gott. Seht ihr das? Wenn ich mich ducke. Oh, wenn ich mich ducke, es ist so cool. Oh mein Gott. Ich liebe diese Kostüme einfach. So, erinnert euch da? Ne? Man kann hier nach hinten gehen. Und dann haben wir hier. Eine wunderschöne Froschkrone, die wir jetzt leider abschießen müssen. Oh, okay, sie bleibt drauf. <lacht> Der arme Frosch. Das wäre jetzt sehr blöd gewesen für den armen Frosch, wäre das jetzt nicht drauf, drauf geblieben. Ich kann nicht reden, ich bin einfach blöd. Ich kann, kann nicht reden. Selbst wenn ich einen Blumen habe, kann ich immer nicht reden. Ich bin dumm. Aber das wisst ihr ja, kennt mich ja. Hoffentlich. Weiß nicht. Nicht hoffentlich. Wer auch immer. Juhu, ich habe eine Krone. Dann gebe ich ihm meine Blume. Krasser Deal. Krone gegen Blume. Blumen zaubern Alter. einfach ein Lächeln aufs Gesicht. Ach ja, ähm. Kannst du mir noch sieben Scha Schwarzfußschafe geben? Davon gab es viele beim verdrehten Band, aber einige waren auch anders gefärbt. Einfach mal einem Ei bewerfen. Okay. Eins. Zwei. Ui, krasses Versteck. Drei. Oh, wait, wait, wait, wait, wait. Da ist noch einer. Vier. Aha, ich wusste doch, du bist was Besonderes. 5 Denk nicht, ich sehe dich nicht. Die 6. Und das versteckte Schaf war das siebte. Ja, Malle. Juhu. Sie haben wir seine Schafe zurückgebracht. Ich denke mal, es sind seine. Was sind seine? Ich habe sie Fall gefunden. Und ich will jetzt meine Blume haben. Ich will meine Blume haben, Okay. Und die gibt mir jetzt keine <lacht> Spaß. Juhu, Dankeschön. Hier. Geht doch. Yeah. Ich äh, äh, möchte noch einen Kürbis haben. Merken, Kürbisse haben gerollte Ranken, dass sie von den Schnuffelchen helfen. Einfach mit einem Ei bewerfen. Uh, guter Tipp, schätze ich mal. Ja, dann werde ich wohl danach suchen gehen. Ich habe mal wieder weitere 15 Minuten meines Lebens verschwendet, um diesen Kürbis zu übersehen. Ist das nicht super? Äh, nein. Ist nicht ich, ich kann auch sowas wirklich nicht im Internet nachgucken weil man findet einfach nicht wenn man noch sowas sucht was wo vielleicht weiß ich nicht eine lang sucht vielleicht findest du dann irgendwas weil YouTuber machen also weiß ich nicht die Leute die das Spiel jetzt playen die, weiß ich nicht die machen immer so komische Reihenfolgen. und ich dachte mir so ja mache ich das jetzt so dass ich das alles jetzt in eine Folge packe und by the way äh, habe ich die aus der letzten aus der ersten Welt habe ich die letzten Folge gemacht Und äh, ja was willst du noch? Ich will noch eine Tulpe haben. Eine hat sich bei anderen Blumen auf der Rückseite des gräuten Bands versteckt. Ja, ich weiß sogar, wo die ist. Weil ich habe die sogar schon 50.000 Mal gesehen. Bis gleich. Da habe ich sie. Ganz einfach. Am Ende des Levels. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass beim letzten Mal bei dem... Ähm Kürbis. Ich, der Tipp war ja bei den Poochies, bei den Poochie Pups, aber, Poochie -Pups, aber ich habe da die ganze Zeit darauf orientiert bei denen, aber ich, der, der Tipp hat mir nicht geholfen, sagen wir es so. Das war irreführend für mich. Und ja, kann auch, auch keine Ahnung, warum er die Tulpe wollte und jetzt nicht zum Beispiel so die Scheren, weil die Scheren waren so auffällig in diesem Level. Ich habe gedacht, der will die haben. Ich meine, im letzten Level wollte er auch, ähm, die die, die die schwarzfüßigen Schafe haben und das war auffällig und das war auch gut, dass er die haben wollte, aber ja, egal, dann haben wir ja zumindest alles und ähm, ja, dann machen wir noch das hier und dann gehen wir kurz hier Kostüme drehen und dann äh, war's das für heute. Ja, yeah. ich habe keine Lust, aber ey, ich hoffe, ich kann das alles in eine kleinen 20 Minuten Folge packen, weil letzte Folge war 37 Minuten und komm mal, das, das, das war schon lange, muss ich zugeben. Ich habe jetzt auch wirklich viel schneiden, weil ich so viel aufgenommen habe, wo ich einfach nichts mache. wie lange muss ich? Drei Minuten. Ja, gut. Uh, es ist nachts. Okay, ich kann dir nochmal ein wenig Modus erklären jetzt währenddessen. Man muss nämlich äh, Geduld halten und dann kann man hier zielen. Was? Oh, nein, nein, schnell, schnell, schnell. Da war irgendwas. Da war irgendein Laster. Äh. Da. Oh Gott, das ist ja richtig gemein. Das ist ja wirklich richtig gemein okay ich muss mich nicht konzentrieren sonst kann ich nicht reden weg mit euch weg, weg mit dir weg mit euch aber ich brauche keine Punkte heißt ich muss einfach nur weg weil ich kann noch rüberspringen auf die über die springen na komm, Ich brauche keine Punkte, ich will einfach nur die ganzen Putz-Paps sammeln. Da habe ich einen. No, es ist der zweite. Oh nee, das wird so verdammt nervig, alle zu holen. Oh, wie süß der da auf dem Los verschied ist. Ich werde einfach nur reinschneiden, wo die sind, glaube ich. Oh, das muss man treffen, da kriegt man nämlich richtig viel Punkte, wenn man das Ding da oben trifft. Nee, ja, das darf man nicht. Oh, da ist sogar einer drauf. Seht ihr das? Da ist einer drauf. Oh, ich ihn. Hör da auf, hör da auf? Verdammt, ich bin langsam. Was macht ihr denn da? halt doch mal stehen! Ja, es bringt eigentlich eh nichts, wenn ich den habe oh, Ich bin so kacke in dem Modus, ich hasse diesen einfach. habe ich ihn jetzt wirklich verpasst? dein Ernst? Das ist gerade <lacht> Super, ich hab' einen! Geil! Und das ist der zweite. Wo der dritte ist, weiß ich, aber der erste ist, wahrscheinlich bei dem laster oder so weiß ich nicht. Oh Gott. Ich darf mich wieder quälen. Super. Absolut keine Lust drauf. Okay, äh, nice. Den ersten habe ich. Okay, zweiten habe ich auch. Bei diesen Schildern immer nur so einen kleinen Schlag machen. Das ist ganz wichtig. Ach, verdammt, du bist eh nicht. Oh Gott, nein. Weg davon. Einfach, einfach wegspringen. Da ist es. Da ist er, da ist er, das er ich muss mich beeilen. Wenn ich ihn jetzt nicht bekomme, dann. So ärgerlich. Ja! Oh mein Gott, ich hab ihn schnell ins Ziel. In drei Minuten? Warum warum hat man hier drei Minuten? Das ist viel zu viel. Zwei Minuten, wenn dann, oder? Das selbst ist doch jetzt zu Ende. wie soll jetzt das Ende, ne? Oh mein Gott, ich hab's so in Second Try geschafft. Oh, ich bin so glücklich. Diese Dinger sind so nervig unten. Na gut, zwei Minuten sind doch schon doch nicht so, äh, doch nicht so wenig. Also doch nicht so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Drei Minuten ist trotzdem zu viel. Aber ich hab's. Yay! Und damit, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ich hoffe dann in der nächsten Folge, wo wir dann zusammen spielen. Wird meine Stimme wieder wenig besser sein. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Yoshis super Kraft der Wörter, juhu. Wunderschöne schöne Blumen überall. Hurra, alle grünse Blumen in Lorasland gefunden.